2025. Es begann damit, dass Eliten, um ihre Interessen aus Profit und Machtgier umzusetzen, Politik, Medien und Menschen instrumentalisierten. Bestimmte Narrative wurden als alternativlos deklariert. Wer dagegen war, wurde denunziert. Feindbilder wurden aufgebaut und in Stellung gebracht. Bewusst eingebrachte Scheinprobleme verhinderten das Sprechen über unangenehme Wahrheiten. Menschen wurden immer mehr gegeneinander aufgehetzt, was zur Folge hatte, dass eine gefühlte und zunehmend real werdende gegenseitige Bedrohungssituation entstand. Spaltung ist das Instrument der Eliten, um eine Gesellschaft zu destabilisieren und menschengefügig zu machen. Teile und Herrsche, eine vermutlich jahrtausende alte Strategie. beschimpfung. Infrastruktur aus. Wasser, Verkehr, Strom. Lang besiegte Krankheiten und Seuchen traten wieder auf und rafften Hunderttausende dahin. In einigen Atomkraftwerken explodierte der Reaktor, weil sich kein Personal mehr um die sensible Technik kümmerte. Radioaktivität trat aus und verstrahlte Land und Menschen auf Jahrtausende. Da nahm Gott, unser Vater, Mutter Erde, die er liebte, in seine ehrwürdigen Hände, und er verbrannte sich die Finger. Da musste Gott weinen, und seine Tränen weckten das tote Leben. Schritt für Schritt gehe ich wieder auf dich zu. Überwinde meine Gräben. Frage mich, was fühlst du?